Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty 4 Modern Warfare. Wir haben letztes Mal einen fetten Atombombenanschlag überlebt, so wie es aussieht. Aber wir sind mitten in der Kontamina Kontaminationszone, so wie es klingt. Also ich weiß nicht, wie gut unsere Überlebenschancen sind, ehrlich gesagt. Ja, würde ich gerne, aber ich kann kaum laufen. Dankeschön. Scheiße. Und natürlich, alle anderen sind tot, so wie es aussieht. Scheiße. Ist schon heftig. Komme ich da runter? Jawohl, komme ich. Ah! Da wird weh getan haben. Okay, da kommt. Ich dachte jetzt, da kommt eine Story irgendwie. Wir sind einfach zusammengebrochen und fertig. Wir übernehmen ein anderes Team. Wir sind Sergeant Soap wieder aus dem Intro. Wir haben zwei Ziele. Ah, hier kommen wir nicht hoch. Okay. Musste ich natürlich zuerst angucken gehen. Ganz wichtig. Party. Ja, hoffentlich nicht mehr lange. Komm. Ah. Und schon den ersten Kontrollpunkt erreicht. Wir haben also Schalldämpfer drauf, das ist wichtig. Und trotzdem haben sie uns schon bemerkt. Hallo. Oh Lord, da hat sie uns gehört? Oh nein, keine Hunde. Ich wollte den Hund. Der ist vor den Hund gelaufen. Voll bescheuert, die haben uns jetzt schon bemerkt. Für was haben wir den Schalldämpfer drauf? The fuck? Man kann einen Thron mit einem mit Bajonetten richten, aber nicht sonderlich lange darauf sitzen. Das stimmt. Das könnte wehtun. So, ich glaube jetzt einfach unten mit meiner Einheit. Jetzt checke ich endlich auch, wo die stehen. Danke, Einheit. Ich sollte echt länger bei euch bleiben, eigentlich. Das ist voll vom Vorteil, eigentlich. So, ich würde sagen, wir dashen mal ein bisschen. Interessant. Ich würde sagen, den behalten wir noch. vorsichtig. Da habe ich auch nichts mehr gesehen, das heißt, ich glaube, ich glaube, wir können langsam los. Bringt auch nichts. Also das Sound ist ja wohl 1A. Wenn ich eine Granate das Was habe ich denn hier? Ohne uh, Shotgun. Die behalte ich mal. Ich bin jetzt einfach mal hier drin. Aua! Okay, der war ein Störbild. Der Krieg entscheidet nicht, wer recht hat und nur wer überbleibt bleibt. Das, das ist... Entschuldigung, Barnett. Ich habe dich gerettet vom Hund. Okay, mein Controller hängt ab und zu. Merke ich gerade. Den also nicht hängt wirklich, sondern der Controller bleibt einfach kleben. Ist nicht schlimm. Ich laufe einfach weiter, was ich eh schon tue. Also es nicht unbedingt vorteilhaft ist, wenn ich schleichen möchte oder so. Also okay, ist nicht schlimm. Komme ich denn da hoch eigentlich? Das wäre mega gut, wenn ich von hier aus kämpfen könnte. Fuck Als ob. Wenn sich da ein schnell bewegt, dass der Rumpf ist, es bestimmt ein Helikopter und somit unsicher. Okay, ich habe jetzt schon keine Bock mehr auf, keinen Bock mehr auf diese Mission. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hätte ein Hinterhalt werden sollen, der nicht so ganz geklappt hat. Nein, keine Pistole. Hallo, hier bin ich. Die haben mich noch nicht so bemerkt hier oben. Das ist gut. Der hat mich bemerkt. Irgendeiner hat mich bemerkt hier oben. Weiß noch nicht wer. Ist auch nicht schlimm. Kurz nachladen. Okay, wir haben gespeichert. Oh, zum Glück. Oh, eine MP5. Wir nehmen mal die mit. Die aber die Granny-Version. Oh, die hat auch viel mehr Munition. Dankeschön. jetzt das mal an hier muss ich doch da ist was aber wir gucken sich jetzt aber noch mal um so gut keine spur weiter geht's aber wirklich keine spur stellen wir hier unten hin weil der eine checkpoint ist ja nicht so weit weg ah oh, du Hund wörtlich Okay. Die Dragunov, das, die Sniper, die lasse ich mal weg. Oder? Damit kann man schön aufräumen halt. So, lebt noch einer, den ich abschießen kann gerade? Jawohl, da drüben schießt es noch. Oder wieder? Gucken wir ganz kurz hier weiter. Drüben, alles sicher. Da unten kommen sie wieder. Uh, der könnte weh getan haben. Heck. Ah, zwei Schuss habe ich noch. Okay, jetzt nicht mehr. Aber irgendwo hier sollte meine Shotgun eigentlich liegen. Sehr so, gut. Wir gehen wieder runter. Okay, die Frage ist jetzt, wo müssen wir hin? Irgendwo da hinten haben, glaube ich. Und da könnten wir hoch. Ich hoffe jetzt mal, ich werde nicht zu sehr erwartet. Ich hasse das irgendwie. Und der ist jetzt wieder von alleine weitergelaufen. Also ich wollte, ich wollte hier aufhören und der ist bis hier hochgelaufen. Ich muss mal gucken, ich glaube es klebt nur ein bisschen. Das tut mir so leid! Mal gucken, ob ich einen Hinterhaltsangriff starten kann. Jo, so halb. Die hatten sicher nicht damit gerechnet, dass ich so bereitwillig einfach durch das Fenster springe. Von daher war es ein erfolgreicher Hinterhalt irgendwie. Ziemlich dämlich, aber erfolgreich. Stirb. Einfach alles sichern hier drin. Ich gehe noch in den Keller. Das ist kein Keller. Das ist Harry Potter Wohnheims. Okay, weiter geht's. Nächstes Out. Da schießt's. Wo schießt es? Nicht hier. Okay. Wow, da schießt es. Wir gehen weg. Ciao. Da hinten war noch eine Tür, ne? Nee, das war das Klo. Fuck. Hier war doch noch ein Keller. Wusste ich doch. Ob ich hier irgendwie rauskomme, okay? Hinter Ausgang kommt, lass mich durch. Danke, Victor. Das ist natürlich um einiges einfacher gewesen, aber das muss man auch zuerst mal sehen. Oh, der hat gesessen gut hier oben gibt es einiges zu holen eigentlich wenn man will ansonsten lässt man es sein Jetzt mal gucken ich laufe einfach mal weiter weil hier oben sind noch Sachen die ich holen muss Und ich ignoriere jetzt einfach mal die Feinde so kurz ein bisschen. Außerdem. So, wir sind drin. So halbwegs. Da drüben haben sie mich auch. Ich habe den hart gesehen, aber ich kann nichts machen. So. Ich muss kurz ein bisschen heilen. Sehr gut, sie sind hier. Jetzt können wir rein. So, wir machen das jetzt einfach. Fuck you. Okay, die sieht sauber aus. Jetzt, da müsste ich irgendwie hin. Das wäre ja hier drüben, ne? Das ist hier unterirdisch, also unten drunter. 3,2 Meter, komm. Okay, da komme ich gar nicht hin auf den genauen Kontrollpunkt. Hier ist er. Hier irgendwo ist er. Okay. Wir lassen das mit dem Kontrollpunkt. Ich glaube, da ist ein bisschen random verteilt einfach. Also. Das sieht gut aus hier drin. Äh, das nächste ist da oben. Okay, wir schaffen uns also langsam Hügel aufwärts. Jetzt kann ich hier rein. Kann ich nicht das Netz vorne machen. War auch zu einfach gewesen. Dasselbe hier. Da ist eine Granate gekommen. So, wir kommen hier hoch. Einfach aufhören. Finde ich gut. Machen mir. Okay. Das muss klappen, ich will die alle haben. Und das heißt, wir können, glaube ich, stürmen jetzt. Ah, wow, das war mega die Sicherung, die ich hier gemacht habe. Ja, ja, ist gesichert, alles Problem. Ich guck mal kurz, ob wirklich alles sicher ist. Jawohl, es sieht gut aus. Jawohl, haben wir gut gemacht. Ah, Mann, bin ich gut mit Sichern. Okay, noch ein letztes Gebäude, dann haben wir das geschafft. Und ich glaube, das nehmen wir sogar noch in diese Folge rein. Denke ich jetzt einfach mal. war da drüben okay mal aufpassen das sind feinde Aber irgendwie muss man ja da hinkommen ne? mal abgesehen davon dass ich mir echt nicht... macht das jetzt ganz einfach eigentlich ich hoffe das klappt wie ich mir das denke eigentlich nicht doch, das, das hätte geklappt. Verdammt. Ah. Das ist einfach so. Einfach mal zu gucken, was da passiert. Ich will das gar nicht müssen. Geh ich ein Flugzeug. Oh. Jazz. Yes. Okay, das ist richtig gut, ja der, der, der Angriff. Ich soll vielleicht nicht hier rumlaufen, genau deswegen. Okay, das ist mega dumm. schön, rein. Ist okay. Alles gut, dankeschön. Das ist mehr, als ich wollte. ist gut. Okay, ich bin... Ahí, ¿eh? ¿no? Wer auch immer das ist. Äh, wir gucken ganz kurz, ob noch eine Szene kommt für die Story. Ansonsten würde ich danach die Folge beenden, weil sie jetzt auch speichert. Aber Story ist immer gut, deswegen würde ich die noch laufen lassen, wenn noch was kommt. inklusive einem gewissen Imran Zakayev. Natürlich konnten wir das nicht zulassen. Geld für Verbrauch der Brennstäbe? <lacht> Klingt nach einem Vernichtungsrezept. Das war das erste Mal, dass unsere Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg einen Exekutionsauftrag erteilte. Ich stand unter dem Kommando von Captain Macmillan. Okay, wir spielen also Price selber jetzt. Wir außen herum. Oh, Jess. Mehr nach. Nicht auf. Sind wir jetzt in Tschernobyl? Haben wir Gasmasken an? Ich würde gern, aber da rennt weg. Ich atme ganz viel. <lacht> okay, nein, tut mir leid. Ähm, also, ich würde sagen, wir beenden jetzt mal. Wenn ihr wollt, könnt ihr diese Folge einen Daumen hoch geben, wie allen anderen auch. Danke fürs dabei sein, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Mein Name ist Sandra, alles vom mit Zucker. Cheerio!